dass ich dem jetzt sagte, ich erzähle euch das mal, äh, mit ein bisschen Hintergedanke, dass ich auch ein paar Mitbastler bekomme, wenn euch das interessiert. Und es sind so viele kleine Dinge, die dann so als Gadgets man hinterher dran bauen kann. Und alles ist ein bisschen hackable, hat also einen Programmierbezug. Aber äh, was jetzt äh, diese Tränen und die viele Dinge machen? angeht, teilweise. <lacht> also ja, kommt komm, da hin. Hm? Hm? Ähm, Folie. Ja, kommt ja, komm, wer, wer kennt das hier noch? Eine -Mode. Da hat äh, Nintendo sich gedacht, wir machen ein Spiel mit einer Lagekontrollsteuerung. Und zwei Jahre später, zwei Jahre später gab es das hier. Weil bestimmte Spiele brauchen mehr Genauigkeit. Das ist ein V-Motion Plus. Das macht mir hinten dran. So, und nachdem die V-Mode, äh, das erste Mal da war, äh, ich war beim Chaos Communication Kongress, es dauerte maximal drei Wochen bis das gesamte Reverse Engineering von diesem Ding fertig war und es dauerte nicht länger bei diesem Teil. Also hatte man ein total billiges Lagekontrollinstrument, das man äh, anschließen konnte an andere Geräte. Denn sowas war vorher total teuer. Und das macht es möglich, also die Lagekontrolle, dieses Gyroskopzeug, das ist halt das A und O, ohne sowas kann man so einen Quadrocopter nicht bauen. Also der Ursprung von diesen Quadrocopter-Bastleien ist irgendwie äh, die Wie. <lacht> okay. Aber es gibt viele Komponenten, die dazu kommen. Wie zum Beispiel, das hier ist ein, ähm, ein Arduino. Ja, kann man hier so ein Schild drauf machen, ein Lollschild nennt sich das. Aber das ist im Prinzip nur dieses Teil. Die, der eigentliche Arduino hier nachbauen. Nachbau. Die Arduino heißt das und sowas kostet irgendwie 20 Euro. Und so jetzt nimmt man dieses Teil und tut es mit dem, was hier drin ist, zusammen und schaut sich an, wie diese, wie diese neue digitale Steuerungstechnik aussieht. Und dann sieht man, dass dieser Arduino Impulse von sich geben kann, die diese ganzen Servos und auch die Motorsteuerung steuern kann. Man hat also eine Lagerkontrolle, man hat einen Bordcomputer, das kostet alles nichts, also kann man sowas bauen. Es, sind, es gibt so ein paar andere Komponenten, die man auch noch braucht, wie zum Beispiel extrem leistungsfähige Motoren. Ja, das hier ist äh, nur klein. Ja. Das Ding hat 300 Watt. Der Motor alleine zieht 1,5 Kilo. Ja. Das, ist, das ist total krass, was man mit so einem Zeug machen kann. Also diese etwas kleineren Motoren haben 220 Watt und liegen bei 1 Kilo Zugkraft in etwa. Das ganze Fluggerät wiegt ähm, ohne Batterie ungefähr Kilo, 1,2 Kilo, was relativ viel ist, aber da sind Reserven. Man muss das nicht bis zur Grenze machen, aber ähm, je mehr Reserve da ist, desto so schöner fliegt das, man kann schneller fliegen, fliegen und tolle Bewegungen machen. Also das sind, das sind eben so krasse Sachen und hier ist zum Beispiel, äh, ich fange jetzt an, so ein bisschen Komponenten erklären, damit man weiß, woraus denn eigentlich so ein Ding aufgebaut ist und wie sie, zusammen, wie sie zusammengefügt werden und wie man es dann am Ende fliegt, was es da für Flugekontrollsachen gibt und wie das alles hier mit diesem Anfang, wie das damit zusammenhängt. Also man kann immer noch hier aus diesen, diesen äh, Lagekontroll-Komponenten ähm, kann man immer noch genauso mit den äh, Projekten, die es jetzt gibt, das ist, ähm, das heißt und äh, das andere, fällt mir bestimmt nachher ja ein, <lacht> und äh, dieses Zusammenfügen dieser beiden Komponenten, der Ursprungskomponenten, mhm. hat dazu geführt, dass es hier solche Flugkontrollteile gibt. Ich habe das äh, relativ neu noch nicht ausprobiert. Und äh, da macht man also ganz normale Arduino-Programmierung drauf. Und dafür gibt es dann Programme, die man sich runterladen kann. Und äh, was hier noch dabei ist, auf der Rückseite ist das kleine GTS-Modul. Mhm. Und äh, was zu diesem Projekt noch dazugehört, sind äh, Handy-Apps wo man dann Waypoint-Fliegen äh, machen kann und sowas. Also da seht ihr jetzt vielleicht, es gibt schon genügend Ansatzpunkte, wo man anfangen kann zu programmieren. Die Firmware ist natürlich, das ist alles bei Software, die Firmware ist offen, man kann da ein bisschen was dran treten, man kann an dieser Handy-App machen, das äh, unterhält sich das und geht irgendwie 200 Meter. Ich finde merkwürdig, aber wir schaffen das. <lacht> und dann kann man dann, wenn man ist in den steht, kann man den sagen, gibt es eine App, wo ähm, eine OpenStreetMap drauf ist, da tippt man da drauf und fliegt man da hin. Programmierung heißt C-Assembler. Äh, das ist C ähnlich. Mhm. Dafür gibt es eine, äh, eine, auch eine, eine Idee, das ist die Processing-Idee. Kennt, kennt ihr Processing? Das war eigentlich schon das Künstler gemacht, um so Grafikprogramme zu machen und dann haben das solche Projekte entdeckt, dass das eine schöne kleine Idee ist, um, äh, um damit solche Sachen zu programmieren. Processing ist nett und äh, das ist eine tolle Sache. Ja, also gehen wir mal zu den Komponenten. Äh, Motoren. Ein Motor, das sind besondere Motoren, besonders leistungsfähig, aufgrund ihrer Bauart Brushless Outrunner, denkt man sowas. Ja, ein bürstenloser Außenläufer. Und äh, Außenläufer bedeutet, es ist nicht in eine Achse, die sich dreht und oben ist der Propeller drauf, sondern das ganze Gehäuse dreht sich. Ja, das ganze Gehäuse dreht sich. An der Innenseite des Gehäuses sind äh, sehr starke Magnete, also auch die Magnettechnik hat sich in den letzten zehn Jahren so stark entwickelt, dass man so was bauen kann. Das einzige, das einzige was äh, stromdurchflossen ist und sich nicht bewegt, ist in der Mitte, sind das die Spulen, die dann aber äh, im Prinzip den Strehstrommotor oder wie ein Schrittmotor irgendwie so angesteuert werden müssen, dass sie diese Leistungsfähigkeit entwickeln. Also, Braucht man, also bei einem Bürstenmotor, beim Gleichstrommotor ist das so, dass ein Abnehmer, und immer wenn er sich dreht, geht der Abnehmer über die Umpolung, ne, und dadurch äh, ist genau in dem Takt, wie der Motor sich dreht, kriegt er in die richtige Richtung die Umpolung, und deswegen läuft er ohne weiteres, man schließt einfach an und dann dreht er. Der dreht nicht so einfach, der hat drei Anschlüsse, und muss von außen muss man mit einem kleinen, es ist tatsächlich ein kleiner Prozessrechner, die richtigen Umpolungskommandos geben, damit er möglichst effizient dreht, und möglichst effizient schnell die Geschwindigkeit ändern. Denn wenn hier so ein Teil sich bewegt und äh, macht so eine Bewegung nach links, dann soll nicht der eine Propeller, irgendwann mal ein bisschen schneller laufen, der so schnell reagieren. Und wenn er das gemacht hat und das Ding ist wieder im, im Gleichgewicht, dann müsste er schnell wieder aufhören, <lacht> die Geschwindigkeit zu vermindern. Äh, und dazu gibt es die sogenannten ESCs, die sind jetzt hier unten drunter. Ähm, hier sind sie oben drauf und ich habe hier auch welche, so das ist jetzt alles zum Anfassen. Und Motor SC. Ihr seht, der, der SC hat äh, drei Anschlüsse auf der einen Seite. Die gehen an den Motor und auf der anderen Seite gibt es so ein langes, dünnes Kabel und so zwei Dicke. Das, die zwei Dicke, das ist die Stromversorgung. Die drei auf der anderen Seite sind für die äh, Schrittmotorsteuerung von den äh, Außenläufern. <lacht> und dadrauf, das, das, das ist jetzt nicht nur ähm, eine, eine Leistungsschaltung, sondern da drauf sitzt wieder ein kleiner Prozessrechner mit einer Firmware. Und es gibt Leute, die patchen diese Firmware und passen äh, die an die entsprechende äh, Flugbedingung an. Und das gibt es dann auch wieder als fertiges Produkt, die dann schon vorher vorgeflecht sind. Und dafür sind dann die, die ich hier drauf habe, das ist hier ein äh, Afro ESC, das ist so eine, so eine Marke, die hat spezielle ähm, quattrocopter drauf. Wohingegen das, was ich hier habe, ist was was man normalen Modellbauer so nehmen, ist aber einer, der geeignet ist. Ja. Ähm, diese ESCs und die Motoren sind auch gleichzeitig das Allerteuerste am Quadrocopter. Ein ESC ungefähr 20 Euro und ein Motor ungefähr 20 Euro. Mal 4, Plus Reserve, falls mal was kaputt geht. Also kann man ausrechnen und ähm, bei, der, bei der Steuerung, also der Lagesteuerung, kann man sehr viel Geld ausgeben und auch sehr wenig. Es gibt da äh, äh, kommerzielle Produkte, äh, es gibt diese TJI Drone, ja, das ist dieses weiße Ding, so, so weiß und rot irgendwie, kostet ungefähr 600 Euro äh, und äh, ist relativ gut Okay. Und der, äh, der Hersteller DJA, die der diese Drohnen macht, die schon fertig sind, äh, die haben auch eine Vorstellung die auch sehr gut ist mit, äh, mit GPS. Kostet aber auch um die 400 Euro. Ja, 300, 400 Euro. Und äh, ich wollte hier. wir Frage steht So, gute Frage. <lacht> ja, schieben wir das nach hinten. <lacht> oh, ähm die Steuerungen sind, sind im Prinzip... also gehst du mal drauf ein? Oder kann ja, ja, kommt alles. Okay, alles klar. Es gibt so viel zu erklären, dass ich nicht weiß, an welcher, an welcher Stelle ich anfangen soll, aber äh, machen wir alles. Ich dachte, ich gehe jetzt okay. mal die einzelnen Komponenten durch ja, und dann nochmal Steuerung. Du kannst auch in anderen Reihenfolgen machen. Also mich interessiert bloß irgendwie, ob das FGPA, FG, FPGA FPA sind und im Prinzip ob die, ich sag mal, ja durch, durch, durch ähm, die Firmenstaaten wollte die im Prinzip nicht, nicht auf dem Board oder die kommt die mit den FPGA, also. also die jetzt die ICs. Die, ESC's. die ESC's, äh, Hier kann man hier dieses Plastik kann man aufschneiden und dann sind mhm. da drei Anschlüsse, kann ganze Leitung anbrüten und es eine serielle Schnittstelle. Okay. Also. Und dann wird ja noch auch programmieren? Und ich glaube ein FPGA muss da dran. Okay. okay. Ja, also hier ist wirklich schwierig. Ja. Ja, muss ja. ja. ja, ist hier ja schon Auf der einen Seite. Das ist sehen. Oh, Mann, hier. Genau. Hier ist so eine lange Leitung, das ist die Stromleitung, das sind die, die an den Motor kommen. Entschließt man das an den Motor an, probiert das, das erstmal in einer Drehfall schon. Was macht man? Man tut ewig lange in irgendwelchen Foren mehr lesen, weil das ja. ist wieder. Es gibt hier Dinge, die weiß doch jeder, die schreibt uns mal hin. Drehstrom, zwei Phasen vertauschen. Genau. genau. Man nimmt einfach hier die zwei Stecker und dreht zwei um und schon dreht er mhm. nicht unbedingt. Was immer dreht er dann in die andere Richtung. Wenn er es nicht macht, kommt man zwei andere. <lacht> okay. ja. also das sind ja so Sachen, bis man hier raus. dann dreht die falsche Richtung, dreht <lacht> dann einfach zwei um. Also man kann nicht einfach hergehen, man steckt gelb auf gelb, rot auf rot, schwarz auf schwarz und doch, dann dreht doch, richtig. Doch, so fange ich mal an, weil es am schönsten aussieht, aber das dreht dann nicht immer richtig. <lacht> und hier bei dem hier sieht man sowieso nur schwarz, schwarz und schwarz. Also es ist egal, einfach mal draufstecken. Und als ich den bei zusammen, sage, oh. den habe ich heute gebaut. Hey. Den habe ich komplett heute gebaut. Das einzige, was ich hatte, war dieses rote Innenteil und diese Außenteile hatte ich die Bohrstellen schon anmarkiert. Die Bauteile dafür habe ich jetzt schon in den letzten Monaten gehortet und wollte das immer machen und gedacht, den muss ich heute zeigen und deswegen habe ich den heute Nachmittag gebraucht. Bitte? Wann hast du dafür gebraucht? Für heute Nachmittag, oder okay. Allerdings, okay. allerdings, weil es total gut geplant war. Ich habe das als richtigen äh, Bauplan. Und die ich drüber nachgegangen. Also es, da, es dauert länger als ein Nachmittag. aber schon geflogen? Der ist äh, heute im Schlafzimmer einmal geflogen. Der hat auch, der ist auch, geflückt. der tatsächlich. Man muss ein bisschen, man muss ein bisschen. Äh, beim Erstlingsflug ist es so: die Lagekontrolle äh, muss auf die Eigenschaften des äh, Fluggerätes richtig eingestellt werden. Und äh, dann kann es sein, dass er anfängt so zu wippen und schaukelt sich auf. Ja? Und dann äh, geht man in Deckung und lässt einen Fall. <lacht> also ist. <lacht> ja. Deshalb ist, ist es nicht in den Nachrichten aufgeteilt. <lacht> <lacht> noch was größer sollte oder, oder, oder wenn man das das erste Mal, wenn man noch keine Flugerfahrung hat und der ist noch nicht richtig ausgedrückt, da fängt er an, sich zu drehen. Und sofort verliert man die Orientierung, macht irgendwas falsches, ja. fliegt hoch und fällt sofort runter. Also meine ersten Flugversuche war, hat, haben so unter 15 Sekunden gedauert. Also <lacht> ganz viele. Und Kettenhebte, was <lacht> sehe, ist jedes Also, dann habe halt ich festgestellt, was wirklich hilft, ist eine riesige Wiese, mhm, ja. ganz weit weg hin, und wenn er dann in der Luft ist, nicht in Panik verfallen, sondern einfach mal gucken, was passiert. Der fällt ja nicht runter, wenn man nicht in Panik verfällt und ihn runterfallen lässt. Da dreht er sich und driftet, da kommt ein Windel oder mhm. sonst was. Ja? Äh, Windel und ähm, nur die Ruhe, mhm. Wenn, man, wenn die Wiese zu klein ist und direkt in die eigene Richtung äh, fliegt dann ist <lacht> <mault>, alles blöd <lacht> dann geht man wieder heim und tut irgendwas äh, anschrauben also, ja, das Trimmen du machst du via Software oder machst du über eine Parametrisierung oder äh, sowohl über die Fernbedienung als auch über die Parametrisierung wir sind jetzt an der Stelle wo ich nicht mehr weiß was was, noch, was man als erstes erklärt deswegen äh, erkläre ich mal gerade was zur Abwechslung zur Fluglage es gibt Zwei verschiedene Prinzipien wie ein Quadrocopter fliegt. Das eine ist die X-Formation, das andere ist Plus. Ja.